Hallo, zusammen, ich bin Jonas, ich mache das KV Remitaler Schalkäserei und bin jetzt im dritten Lehrjahr. Ich zeige dir gleich noch etwas, was ich durch die Tagdurren so mache. Die Tagdurren ist eigentlich das Hauptziel, der Kundenkontakt mit den Leuten. Man hat auch Leute, die einfach einen Schalter bekommen. Man hätte zum Beispiel ein Mondfass einchecken oder den Königsweg machen. Können. Und das ist eigentlich unser Hauptziel, das einen Tag zu machen, die Leute vom dem Besuch zu betreuen, ja, ihnen einen schönen Tag zu bereiten. Wenn man nicht gerade jemanden Person hier hat oder am Telefon dran hat, dann macht man noch Mails, dann stimmt man die Rechnungen, dann macht man eigentlich auch das zeug hinter die Kulisse. das ist sehr, sehr abwechslungsreich. Am Anfang, als ich angefangen habe, war es die Hochsaison und das Team hat mich sofort unterstützt. Sobald ich eine Frage hatte, konnten sie wie mir gerne helfen können. Sie sind auch gerne aufgestellt, sondern das sieht man meistens im grossen Grins im Gesicht, dass man wieder einander sieht. Was auch noch wichtig ist, ist sprachlich gewand sein, verschiedene Sprachen muss man können und Flexibilität. Wir hier im Emitaler ist sind eigentlich so Schaufeste für die ganze Emitaler Produktion. Eigentlich die Produktion des berühmtesten Käse der Welt. Wir geben hier den Leuten einen Einblick in die Geschichte dahinter. Und das von eine informationsreiche Art. Vielleicht sind sie mit der Freude dahinter. So, wenn es euch gefallen hat, dann äh, bewertet mich doch gerne bei uns. Wir würden uns freuen.